Zum Angriffskrieg gegen die Ukraine, wo seit Wochen über militärische Offensiven diskutiert wird. Während ein russischer Vorstoß mehr oder weniger stecken blieb, kündigte das ukrainische Militär vor kurzem eine Offensive an. Bis jetzt blieb es bei der Ankündigung. Natürlich wird der Zeitpunkt dafür nicht wochenlang vorher breit veröffentlicht, aber es gibt nicht wenige Hinweise, dass es aktuell für einen Vorstoß noch nicht der richtige Moment ist. Und das liegt offenbar auch daran, dass Waffen aus dem Westen nicht so schnell eintreffen wie angekündigt. Vasili Golot. In einem Waldstück bei Kiew trainieren ukrainische Soldaten immer wieder das, was ihre Führung immer wieder ankündigt. Die geplante Gegenoffensive. Denn eine unvollständige Vorbereitung kann zu hohen Verlusten führen. Wir bereiten uns vor, wir werden stark sein auf dem Schlachtfeld. Wir werden unser Land befreien. Es ist schwer zu sagen, wie es wird und wann es losgeht. Ich kann Ihnen dazu nichts Konkretes sagen, weil wir den Terroristen der Russischen Föderation keine Möglichkeit geben wollen, sich auf unsere Methoden der Befreiung vorzubereiten. Die Verteidigung der Ukraine gegen die russische Aggression forderte bereits viele Menschenleben. Jedes dieser Fähnchen steht für einen gefallenen Soldaten. Öffentlich spricht in der Ukraine niemand über die genaue Zahl der eigenen Verluste, um die Moral nicht zu gefährden. Ich habe mehr als einmal von der Gegenoffensive gehört, aber leider lässt mich das, was ich sehe, an dieser Gegenoffensive zweifeln. Seit mehr als einem Jahr kämpft Vitali Marton an der Front im Osten der Ukraine, zuletzt in Bachmut. Gerade lässt er sich nach einer Verletzung in Kiew behandeln. Wir haben hohe Verluste. Sie greifen ständig an, jeden Tag verlieren wir eine Straße. Unsere Einheit arbeitet jetzt im Zentrum von Bachmut. Und jeden Tag geben wir ab. Leider sind das ungleiche Kräfte, aber wahrscheinlich hat unsere Leitung irgendeinen Plan. Dass die ukrainische Gegenoffensive noch nicht läuft, hat mehrere Gründe. Ein Grund neben den hohen Verlusten, das Wetter. Bis die Böden überall trocken genug sind, dürfte es noch einige Wochen dauern. Bis dahin müssten vor allem auch die fehlenden Waffen geliefert werden, erklären Militärexperten. Die Technik kommt erst seit relativ kurzer Zeit bei uns an, etwa seit März. Aber wir haben noch immer nicht alles erhalten, was uns versprochen wurde. Weder bei den Panzern, noch bei gepanzerten Kampffahrzeugen, noch bei Artillerie und Munition. Zudem erneuert die Ukraine ihre Bitte um F-16-Kampfflugzeuge. Die brauche es bei der Offensive nach Meinung von Experten als Ergänzung zu bodengestützten Flugabwehrsystemen. Es ist nicht möglich, das ganze Land mit Flugabwehrsystemen zu schützen. Erst recht nicht in der Anzahl, wie wir sie erhalten. Deshalb ist die Situation ganz einfach. Entweder bekommen wir früher oder später F-16 oder der Westen wird sich selbst einmischen müssen, weil die russische Luftwaffe sich ja nicht einfach in Luft auflöst. Die Ukraine habe noch die zweite Hälfte des Frühjahrs, den gesamten Sommer und die erste Hälfte vom Herbst, um Offensiven durchzuführen, sagt Mikola Beliskow. Das Land dürfe sich daher nicht unter Druck setzen lassen. Es ist klar, dass alle positive Nachrichten über aktive ukrainische Aktionen hören wollen, aber alle verstehen, dass unvorbereitete Offensivaktionen unsere Erfolgschancen senken. Die ukrainische Gegenoffensive wird ziemlich sicher kommen. Wenn die Soldaten vorbereitet sind, die Technik bereit und der Boden trocken ist. Wann und wo soll bis zu ihrem Beginn geheim bleiben.